Dum, dum, dum, dum, dum, dum, Blutdruck, Reformdruck, Druckluft, Gesellschaftsdruck, Luftdruck, Erfolgsdruck, Drucksensoren, Kulturdruck und natürlich Zeitdruck. Aber damit könnt ihr ja umgehen. Under Pressure. So lautet das Thema unserer 48-Stunden-Challenge Superfast. Jetzt ist es raus. Bis zum 17. Juni um 12 Uhr habt ihr Zeit, dieses Thema in aktueller Wissenschaft und Forschung wiederzufinden und ein Video daraus zu machen. Und das müsst ihr beachten. Videosprache ist Deutsch oder Englisch mit deutschen Untertiteln. Tragt etwas Gelbes am Körper, baut einen Zeitraffer ein und ein F für fastforwardscience.de. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos oder wie immer unten im Text. Tschüss! Die Zeit läuft.